Gegen die Arbeitsbedingungen an Unikliniken sind heute mehrere tausend Ärztinnen und Ärzte auf die Straße gegangen. Zu dem Warnstreik und der zentralen Kundgebung in Hannover hatte der Marburger Bund aufgerufen. Die Notdienstversorgung war laut Gewerkschaft sichergestellt. Die Proteste begleiteten die dritte Runde der Tarifgespräche. Der Marburger Bund fordert neben einem Gehaltsplus Entlastungen für die Klinikärzte. So kann es nicht mehr weitergehen, sagen sie. Die Arbeit mache sie selber krank. Mehr als 3000 Ärzte und Ärztinnen aus 23 Universitätskliniken in Deutschland demonstrierten heute in Hannover für bessere Arbeitsbedingungen. Mich stört am meisten die Unfairbehandlung, dass äh, ich einen Vertrag habe, in dem drinnen steht, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite und es jeden Tag mit Füßen getreten wird. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass manipulationsfrei Arbeitszeit erfasst wird. Weil ganz viele Kollegen bei uns arbeiten mehr, als sie aufschreiben dürfen. Und das ist auf die Dauer einfach nicht okay. Laut Studie des Marburger Bundes arbeiten die Ärzte an den Unikliniken am meisten. Die Gewerkschaft der Klinikärzte fordert deshalb maximal zwei Wochenenddienste pro Monat. Eine Begrenzung von Bereitschaftsdiensten sowie 6 mehr Gehalt. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken im Durchschnitt 56,5 Stunden pro Woche arbeiten, inklusive der Bereitschaftsdienste und Überstunden. Das ist zu viel. Hier brauchen wir eine spürbare Entlastung. Forderungen, die die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nicht erfüllen will und kann, wie ihr neuer Vorsitzender betont. Wir müssen das, was da an Bereitschaftszeiten und an Work-Life-Balance gefordert wird, auch abbilden können. Im Hinblick darauf, dass wir Ärztemangel haben und wir müssen es an unseren Kliniken auch leisten können. Das heißt also, der Betrieb muss sichergestellt sein. Auch mit Start in die dritte Tarifrunde liegen die Parteien nach wie vor weit auseinander.